Den Begriff der Kategorialanalyse bei Holzkopf näher beleuchte, ist es vielleicht ratsam, ein paar grundsätzliche Dinge zu klären. Es macht zum Beispiel nämlich wenig Sinn, von Erfahrung, Wissen oder Objektivität und dergleichen zu reden, ohne erstmal ein paar prinzipielle erkenntnistheoretische Fragen geklärt zu haben. In der Erkenntnistheorie geht es, wie gesagt, um den Rechtsgrund der Erkenntnis. Methodische Bedingung für den Forscher ist die Voraussetzungslosigkeit und Vorurteilslosigkeit im Denken. Die erkenntnistheoretische Frage ist die nach dem Gegenstand und ob eine Gegenstandsadäquatheit der Begriffe möglich ist. Es geht also um die Frage, mit welchem Recht Begriffe Dinge repräsentieren. Zu einer Voraussetzungslosigkeit des Denkens gehört aber auch, dass die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass es keine Erkenntnis, das heißt keine logisch allgemeingültige Erkenntnis geben kann. Leider wird nur allzu oft ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass es so etwas wie eine beweisbare Wahrheit oder ein objektives Wissen eine allgemeingültige Realität gibt und geben muss, und diese Prämisse ist auch Ausgangspunkt der üblichen Forschungsansätze. Holzkamp macht da keine Ausnahme. Seine Kategorialanalyse, die er ein zentrales Verfahren innerhalb der kritisch-psychologischen Forschung nennt, soll eine Methode zur empirischen Fundierung psychologischer Grundbegriffe sein. Womit, er gleichzeitig deren wissenschaftliche Tragfähigkeit, womit gleichzeitig deren wissenschaftliche Tragfähigkeit sichergestellt ist. In der traditionellen Psychologie, so Holzkamp, gehört die Entstehung der Grundbegriffe nicht zur Wissenschaft selbst, weil die Begriffe der primären Zusammenhangsannahmen ungeprüft und außerhalb des wissenschaftlichen Programms zustande kommen die kommen von irgendwo her, die hat man übernommen, sich einfach ausgedacht, zu so Holzkamp. Damit mag er auch Recht haben, aber das fällt kaum ins Gewicht, denn er selbst will seine Begriffe empirisch fundieren und dieser Holzweg endet nicht weniger in einer Sackgasse. Sein Erschließen von Kategorien aus einer historisch-empirischen Position ist leider nur ein Erschließen mit dem zielführenden Interesse seine Theorie zu rechtfertigen. Es handelt sich um logische Rechnungen innerhalb einer Begriffswelt, deren Ursprung und Bezug zur sogenannten Realität durchaus fraglich ist. Holzkamp behauptet in seinem Verfahren, die unmittelbare Erfahrung in einer gedanklichen Reproduktion der Wirklichkeit zu überschreiten und damit adäquat abbilden zu können. Was aber soll dieses Überschreiten sein? Ein bloßes Wort, um danach adäquat abbilden zu können? Holzkamp behauptet, von einem sogenannten Vorstellungskonkretum zu einem Gedankenkonkretum zu gelangen. Aber allein durch Namensgebung, durch begriffe lassen sich seine Probleme einer objektiv gerechtfertigten Verbindung von Worten und Sachen nicht lösen. Für Holzkamp sind kategoriale Aussagen mit der Struktur subjektiver Grundbefindlichkeiten so durchaus vereinbar, aber er erklärt eine, All eine Allgemeinheit mit einer anderen, ohne auf das Problem mit, beim Verallgemeinern einzugehen. Überall fehlt der Nachweis, wie sich Wort und Sache ohne subjektive Intention, das heißt ohne Interesse miteinander logisch in Verbindung bringen lassen. Wenn Holzkamp vorgibt, dass er den Zusammenhang von gesellschaftlicher und individueller Reproduktion nicht nur postuliert, sondern als Real Realität kategorial herausgearbeitet hat, dann ist da außer einem dogmatischen Machtspruch, also außer Spesen, nichts gewesen. Denn er glaubt zu erkennen, woran er lediglich interessiert ist. Bei Wolfgang Haug zeigt die autoritäre Tendenz, sich durch bloße dogmatische Behauptungen ein Recht auf zwingende Folgerichtigkeit zu erschleichen, besondere Blüten. Jeder seiner Sätze atmet den Geist der Unfreiheit, wie es so schön heißt. Haug schreibt, manche mögen das Problem der Kategorien abtun als theorielastig, um von der Last der Theorie so viel als möglich abzuwerfen. Sie unterschätzen die praktische Macht der Kategorien. Die Kategorien gelten ihnen als Spielmarken durch Konvention festlegbare, im Grunde beliebige Sprachregelungen, für deren vernünftige Bedeutung sie schon aufkommen zu können glauben. Aber das ist eine Illusion, so aug. Die Kategorien bilden ein Netzwerk einzeln, ist ihnen nicht beizukommen. Sie gleichen darin der Anlage einer Stadt. Sie schreiben Wege vor, blockieren hier eine Richtung, kanalisieren dort eine andere. In ihnen äußern und bewegen sich Praktiken, bilden sich Objekte und Ziele der Erkenntnis, wie Projekte des Eingriffs. Wir mögen uns einbilden, wir seien ihre souveränen Subjekte, die über sie verfügen und sich ihrer bedienen. Aber dieses souveräne Subjekt existiert nur in der Einbildung. So auch weiter. Unser Subjekt ist eher von dieser Anlage konstituiert, als dass wir über sie verfügen. Zitat Ende. In diesem Determinismus und Dogmatismus eines autoritären Marxisten, in man nicht trauen darf, wenn er von Freiheit spricht, verdeutlicht sich zwar der praktische Funktionscharakter von Sprache, doch hat sich dieser in objektivistischer Manier förmlich verselbstständigt, so dass nicht mehr der Mensch selber denkt, sondern eher von der Sprache gedacht wird. Die Sprache erscheint als übermächtiges, objektives System mit Kategorientafeln, die irgendein Hohlkopf vom Berg Sinai mitgebracht hat. Aber Haug ist auch für andere abstruse Behauptungen gut, wie die von der Wirklichkeit, die sich selber organisiert. Und deshalb muss man nicht allzu viel auf das geben, was aus seiner Feder kommt. Aber zurück zu Holzkamp. Der legt Wert auf die Feststellung, dass seine kategoriale Bestimmung keinen endlosen Prozess darstellt, der am Ende in allen möglichen Einzelheiten zerflettert, weil es in einer Gesellschaft immer nur bestimmte typische Grundsituationen gibt. Bestimmte Grundeigentümlichkeiten machen, es auch, machen auch die kategoriale Struktur in der Psychologie aus. Holzkamp kennt auch die Merkmale, die die früheste Form des Psychischen hatte. Und zwar handelt es sich um Elementar- oder Grundformen und dementsprechend ist das Psychische in einem Kategoriensystem der allgemeinsten begrifflichen Merkmale zu bestimmen. Wenn Holzkamp dann an anderer Stelle mitteilt, dass die kritische Psychologie ein in sich geschlossenes System ist, von dem aufgrund von aller allgemeinsten Grundbegriffen alles ableitbar ist, dann ist erreicht, worauf man es abgesehen hat. In seiner kritisch-psychologischen Kategorienbestimmung äh, werden aber keinesfalls irgendwelche Normen aufgestellt, an denen äh, die Weltsicht und äh, Lebenspraxis der Individuen ausgerichtet werden soll, weil das ja gar nicht mehr nötig ist. Denn ein geschlossenes System, das die kritische Psychologie ja sein will, hat alle Beteiligten ohnehin auf eine Folgerichtigkeit geeicht, aus der alle anderen Normen hm, dann ableitbar sind. Den subjektwissenschaftlichen Kategorien und Methoden kommt laut Holzkamp allein die Funktion zu, auf verschiedenen Ebenen zu einer allerdings verallgemeinerbaren Klärung von subjektiver Befindlichkeit beizutragen. Es gibt auch nicht unendlich viele Möglichkeiten, die eine solche Klärung erschweren würden, denn aufgrund der Struktur der Gesellschaft sind immer bestimmte Grundsituationen vorhanden und deswegen vereinfacht sich die Sache dann auf einen Typus hin. Und da kann jeder Einzelne seine Situation verallgemeinerbar auf die Situationen anderer Menschen beziehen, so Holzkamp. Holzkamps Definition der Grundbegriffe sieht so aus, dass er die Dimensionen des Psychischen in unspezifisch-biologische, spezifisch-menschliche und insbesondere gesellschaftliche Kategorien teilt. Seine Kategorialanalyse setzt bei den Alltagspsychologischen Vorbegriffen an, die sich nur auf Oberflächenphänomene beziehen und in der Mainstream-Psychologie als Verhalten, Erleben, Wahrnehmung, Denken usw. So kursieren. Diese, Vor diese, <lacht> diese Vorbegriffe werden laut Holzkamp in der traditionellen Psychologie zu weit, zu eng, schief oder in einem falschen Kontext gefasst wobei die wesentlichen Zusammenhänge wegisoliert sind. Diese Vorbegriffe sind logisch historisch zu rekonstruieren. Die bürgerliche Psychologie frisiert Begriffe im Interesse ihrer Stimmigkeit um. Holzkamp will nun durch Rekonstruktion für Widerspruchsfreiheit und für eine Stringenz der kategorischen Bestimmungen sorgen. Es kommt ihm nicht in den Sinn, dass er selbstständig am Umfrisieren ist, um seine auf empirischen Voraussetzungen basierenden Definitionen Gegenstandsadäquat zu bekommen. Für Holzkamp gilt, dass Begriffe im Prinzip aktuell empirisch erreichbar sind wie er es nennt, und zwar dann, wenn entsprechende Daten ihren Gehalt nachweisen oder widerlegen. In seinen Begriffen wird empirisches Material verarbeitet. Kategorien können sich aktuell empirisch bewähren, indem sie psychische Phänomene hinreichend erklären. Ich halte fest, Kategorien gründen sich auf empirisches Material. <lacht> Sie sind als analytische auch nicht beschreibend, sondern dienen dazu, empirische Sachverhalte auf ihre Widersprüchlichkeit hinzuprüfen. Es geht dabei auch nicht darum, unmittelbar vorfindliche psychische Erscheinungen zu identifizieren. Grundsätzlich gilt, dass sich jedes Kategoriensystem mit aktuell empirischen Daten kritisieren lässt. Kategorien haben einen objektiven Realitätsbezug. Deshalb handelt es sich auch um ein Instrumentarium, mit dem sich die Wirklichkeit erkennen lässt. In den Kategorien sind überhaupt die Grundbegriffe einer empirischen Wissenschaft bestimmt. Ihr Gegenstand, die Abgrenzung nach außen, ihr Wesen, die innere Struktur. Nur so lässt sich nach Holzkamp äh, wissenschaftliche Rationalität verbürgen. Holzkamp geht hier voll den Rationalitätsaposteln auf den Leim. Erkenntnis besteht für unseren Forscher darin, von der Vorstellung einer Sache zu ihrem Begriff aufzusteigen. Und dieser Aufstieg ist sachlogisch notwendig. Ideologiekritik besteht darin, die Seinsgebundenheit allen Denkens hervorzuheben. Mit diesem Sein ist ein objektives Sein gemeint, aber ein solches existiert nicht. Woran das Denken allerdings gebunden ist, das ist so wie eine Gewissenhaftigkeit, eine intellektuelle Redlichkeit und andere ethische Normen, um zu vermeiden, dass ein falsches Spiel getrieben wird. Die Bindung zwischen Wort und Sache kann nicht qua Logik allgemeingültig geregelt werden, weil sie interessenbedingt praktisch nützlich ist und das Praktische ist Gegenstand der Ethik. Wenn bei Holz Interessen im Spiel sind, dann sind dabei nur die gesellschaftlichen, die sich aus einer allgemeinen Natur des Menschen ergeben, relevant, weil sich so die gesellschaftliche Formgebundenheit des Denkens erweist. Holzkamp sieht zwar das Problem, dass sich Kategorien nicht so ohne weiteres mit dem empirischen Stoff identifizieren lassen, weil man den kategorialen Bestimmungen ihre spezifische, klärende und aufschließende Funktion raubt, wenn man sie platt auf die Erscheinungsebene herunter konkretisiert. Es kommt dann nämlich zu einer radikalen Verarmung des Qualitätenreichtums der wissenschaftlichen Erfassung psychischer Phänomene. Holzkamp ist auch klar, dass die Erscheinungen eine viel größere Bestimmungsfülle enthalten, als in den kategorialen Bestimmungen herausgehoben werden kann, so dass nur ein dürres Gerippe übrig bleibt, wenn die Begriffe den Erscheinungen gleichgesetzt werden. Diese zutreffende Analyse wird aber dann doch zu einer Objektivität verwurstet, sodass das prinzipielle erkenntnistheoretische Problem weiter ungelöst bleibt. Holzkamp holt sich seine Begriffe deshalb nicht weniger von irgendwo irgendwoher als seine bürgerlichen Konkurrenten. Er bleibt einem empirisch-objektivistischen Erkenntnismodus verhaftet, demgemäß die Eigenschaften in den Dingen selbst enthalten sind und ihnen nicht letztlich von einem interessierten Beobachter zweckbedingt zugeschrieben werden. Um jetzt äh, vorschnellen Kritikern äh, das Wasser abzugraben, dieses zweckbedingte Zuschreiben macht nicht aus einem Gorilla eine Kaffeetasse, aber Gorilla ist auch nicht gleich Gorilla, A ist nicht gleich A. Um welche Wirklichkeit an sich, ist dabei, sich äh, es sich bei so einem Gorilla handelt, bleibt transzendent ist etwas Übersinnliches, das heißt, ist keine Sache menschlicher Erkenntnis, so wie das Ding an sich bei Kant kein Gegenstand menschlicher Erkenntnis ist. Oder mit anderen Worten, individualitas non escientia. Das Einzelne ist kein Gegenstand von Wissenschaft. Prinzipiell steht bei Holzkamp der rationalen Erfassung der Welt nichts im Weg. Der ganze Qualitätenreichtum und alle Erscheinungsvielfalt werden als grundsätzlich und objektiv erforschbar hingestellt, auch wenn es manchmal schwerfällt, das Nicht-Verallgemeinerbare vor wegzulassen. Aber diese Opfer müssen gebracht werden des höheren Zieles wegen. Das höhere Ziel der Verallgemeinerbarkeit kostet aber das Subjekt, ist mit Entsubjektivierung erkauft durch eine subjektive Säuberung, wenn man so will, um weiter objektive Interessen verfolgen zu können. Objektivismus ist aber nichts anderes als ein vorwissenschaftliches Denken, um einen Ausdruck Holzkamps zu gebrauchen. Holzkamp macht zwar viel kritischen Wind und redet auch viel drumherum, aber letztlich sind seine Kategorien sichere Stellvertreter für das Sein, die Dinge, die Sachen und damit bleibt er ja letztlich der aristotelischen Identitätslogik verhaftet, in, in der die Frage der Gegenstand, Gegenstandsadäquatheit kein Problem darstellt, weil A gleich A ist. Ich komme allmählich zum Schluss, möchte aber noch vorher eine kritische Stimme aus dem Lager der phänomenologischen Marxisten zu Wort kommen lassen, um dann noch etwas zur Kritik im Allgemeinen zu sagen. Spürbar aufeinander getroffen sind die Phänomenologen in Gestalt von Karl Friedrich Graumann mit dem Rest der marxistischen Psychologen auf dem dritten Internationalen Kongress »Kritische Psychologie 1984«, wo Graumann mit einem Grundsatzreferat zum Thema phänomenologische Analytik und das Problem der Vermittlung für einiges Aufsehen sorgte. Graumann macht darin klar, dass die Intentionalität des Verhaltens unzerstörbar ist und dass zwischen Verfahren, die das außer Acht lassen oder methodisch außer Kraft setzen wollen und der phänomenologischen Analyse keine Vermittlung möglich ist. Mit anderen Worten, sollte sich die kritische Psychologie gegen eine so verstandene Subjektivität stellen, wäre ein Bruch mit der Phänomenologie unausweichlich. Graumann stellte grundsätzlich zur Debatte, was er unter phänomenologischen Gesichtspunkten als kritisch versteht nämlich nicht mehr und nicht weniger als die gründliche Bewusstmachung und Prüfung der eigenen Voraussetzungen und Annahmen, was dann gegebenenfalls zur Folge haben kann, dass methodologische Konsequenzen zu ziehen sind. Nur allzu oft, so Graumann, ist man sich nicht im Klaren, wie sich solche Silent Assumptions, das heißt stillen Annahmen, ideologisch auswirken können, so dass es fast eine kleine Psychoanalyse braucht, um da ranzukommen, ranzukommen zu Graumann. Graumann macht zwar die Einschränkung, dass die Klärung der wissenschaftlichen Voraussetzungen nicht bis zur Motivforschung, also zu einer Psychologisierung der Wissenschaft als Handlung getrieben werden muss, hält aber dennoch die bunte und umfangreiche Liste der impliziten Annahmen für sehr deprimierend. Als da wären alle möglichen Vorurteile in Bezug auf den Organismus oder die Genetik oder solche in Form eines Soziologismus, Logizismus oder Reduktionismus etc. Dann nun die Klärung der Voraussetzungen der eigenen Methode, die Voraussetzung für die Entscheidung darüber ist, wann und in welchen Grenzen phänomenologische Methode, die phänomenologische Methode, phänomenologische Methode mit anderen Methoden kombiniert werden darf. Ist die Selbstkritik und die Aufdeckung von latenter Gedankenlosigkeit und Unüberlegtheit in der Forschung gegen lieb gewordene Denkweisen und Begriffe gerichtet, die am Ende mehr Probleme schaffen, als sie Probleme lösen, so Graumann. Dieser Appell an das Ideal der Selbstkritik traf bei Traf bei Holzkamp auf offene Ohren. Denn eine, eine solche entspricht ja auch dem Selbstverständnis aller nicht so orthodoxen Marxisten. Holzkamp war der Meinung, dass die Phänomenanalytische und die kritisch-psychologische Begrifflichkeit auf den gleichen Gegenstand abzielen. Holzkamp betrachtete deshalb die Phänomenanalyse als Spielart seiner Kategorialanalyse. Dass Graumanns Phänomenologie nicht von vornherein dem marxistischen Verdikt eines bürgerlichen Subjektivismus verfiel, lag daran, dass Intentionalität bei Graumann die Bezeichnung für ein aktives Verhältnis zwischen Person und Umwelt ist, wobei beides, Person und Umwelt, prinzipiell als zusammengehörig betrachtet werden. Der marxistischen Linie entspricht auch Graumanns Begriff der originären Welterfahrung, wobei eine immer schon sprachlich vermittelte, und zwar durch eine allgemeingültige Sprache vermittelte Erfahrung gemeint ist. Über, dieses geschichtliche, über diese geschichtliche Welt kann sich niemand erheben und etwa den Schatten der Sprache überspringen zu Graumann. Jeder Mensch hat von Anfang an seine Mitmenschheit und damit Anteil an einem Menschheitshorizont, ein Begriff, den Graumann von Husserl übernommen hat. Was bei Husserl getreue Begrifflichkeit heißt, entspricht auch der Auffassung Holzkamps von der Gegenstandsadäquatheit, wobei es wiederum bei Graumann mehr darum geht, warum etwas für jemanden Sinn macht. Bei Graumann bemisst sich die Angemessenheit einer Beschreibung nicht nach einer Übereinstimmung mit wissenschaftlich-theoretischen Konstrukten. Denn aus phänomenologischer Sicht müssen sich wissenschaftliche Begriffe gegenüber einer sprachlich adäquat ausgelegten Erfahrung ausweisen was überhaupt einem phänomenologischen Grundverhältnis von Empirie entspricht. Eine solche Fetischisierung des Erfahrungsbegriffs findet sie auch bei Holzkamp. Wer nun glaubt, Graumanns Phänomenologie würde die Objektivität betreffend etwas kritischer sein, wird enttäuscht. Graumann distanziert sich eifrig von allen Versuchen, das Phänomenologische als das bloß Subjektive zu verstehen. Richtig ist seiner Meinung nach, dass die phänomenologische Analyse sich vornehmlich den Strukturen der Subjektivität gewidmet, widmet, also keineswegs im Sinn eines nicht-objektiven oder als keiner Objektivität verpflichtet verstanden werden darf. Der Kern von Graumanns Analyse besteht in der Formalisierung von unhintergehbaren Minimalbestimmungen menschlicher Subjektivität, was ihn zum idealen Partner für Holzkamps allgemeinste Dimensionen menschlicher Erfahrung macht. Holzkamp hält den Gegenstand von Analysen dafür verfehlt, wenn seine Minimalbestimmungen unterschritten werden, weil dann von menschlicher Subjektivität im Vollsinn nicht mehr die Idee sein kann. Wenn Moros Markhardt noch die Frage stellt, ob Subjektivität überhaupt wissenschaftlich fassbar ist, gibt es bei Holzkamp und Graumann keinen echten Zweifel mehr. Bei Male steht die Wissenschaftlichkeit fest auf dem Boden empirisch fundierter Kategorien auch wenn das eigentlich ein Sumpf ist.